Liebe Fans, Fans von Going Medieval, Evil, hi, willkommen zum Winterguide. Wir schauen zusammen rein, wie wir das erste Jahr bestehen. Der Winter ist knackig hart im Spiel, kann bis zu minus 40 Grad werden. Mit meinen Tipps und Tricks, ja, werdet ihr aber durchkommen. Und wenn ihr bis zum Ende schaut, gibt es noch eine Bonusinformation, wie ihr an tolle neue Sachen kommt. Ja, Wir schauen mal direkt rein. So, Leute. Raus aus den Klamotten. Wir haben was zu tun. Nicht nur im Spiel, das ist Wetter scheiße. Bei mir zu Hause auch. Also wenn ihr Gewitter hört, dann ist es bei mir zu Hause. Ja, Keine, kein Grund zur Sorge. Ich bin safe. Ja? Und zwar folgende Sachen solltet ihr bedenken, bevor der Winter kommt. Ich möchte euch das jetzt hier im Winter zeigen, damit ihr seht, was für Auswirkungen das auch hat. ja. Und zwar... Seht ihr, dass ich ganz viele von diesen kleinen ähm, Lehmfeuerbehälter gebaut habe? Ähm, und zwar um die innere Wärme ein bisschen hoch zu bekommen in diesem ganzen Gebiet. Äh, wenn ihr mal schaut, oben rechts, da steht jetzt minus 8 Grad ist draußen. Und durch diese drei ähm, ja, Lehmfeuerbehälter haben wir innen drin 50,6 Grad. Vergesst nicht, diese Teile zu bauen. Ich habe es vergessen, diesen Safe Game, dadurch sind die Leute fast gestorben bei mir. Deswegen baut in diesen, euren Gebäuden Lehmfeuerbehälter. Zum jetzigen Patch stand es sogar so, dass das Feuer innen drin kein Problem ist, weil es einfach noch kein Feuer- und äh, Flammensystem, also Brandsystem gibt, ja, also kein Problem. Für so einen kleinen Raum reicht auch ein Lehmfeuerbehälter. Ähm, da könnt ihr also, ja, kann man so sehen, 5x5 Raum, ein Lehmfeuerbehälter ist in Ordnung. Die Leute sollten nämlich auch Folgendes haben, nämlich Winterkleidung. Zweites Thema. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr Winterkleidung rankommt, ja. Wenn ihr den Modus habt, wo auch wirklich Feinde kommen, dann haben die Feinde öfters mal solche Kleidungen an. Wenn die das aber nicht haben sollten oder ihr habt keinen Angriff gehabt bisher, ja, unwahrscheinlich in 36 Tagen, aber wenn ihr keine Kleidung habt, dann könnt ihr die hier am Nähplatz herstellen, ja. Winterkleidung, ganz wichtig, die müsst ihr herstellen und die reichen dann so bis minus 18, minus 20 Grad. Und zu finden ist das bei Forschung unter Schneidern, ja. Das solltet ihr auf jeden Fall bis zum Herbst erledigt haben, damit ihr einfach auch noch ein bisschen Kleidung herstellen könnt, ähm, damit halt ähm, die Leute nicht sterben, wenn sie draußen arbeiten müssen. Und draußen müssen sie auf jeden Fall arbeiten. Ich habe hier die Ina ausgewählt und die hat auch eine Winterkleidung an und in dieser Winterkleidung sieht man, dass die bis zu minus 20 Grad ähm, aushält, ja. Ähm, jetzt gerade in meinen Spielchen ist es so, dass draußen minus 8 Grad ist, also sie wird draußen nicht erfrieren. Ähm, ihr wird es ganz gut gehen draußen, das ist in Ordnung. Ich hatte aber auch hier schon Zustände mit minus 30 bis minus 40 Grad, ähm, dann wird es natürlich auch knapp, dann kann sie auch nicht mehr lange draußen arbeiten. Aber besser so eine Winterkleidung anhaben ähm, als gar keine Kleidung, äh, weil dann sterben euch die Leute weg. Wenn die Leute nackt sind oder Sommerkleidung anhaben, ja, dann könnt ihr den auch manuell dann Wollkleidung anziehen, also Wollwinterkleidung in diesem Fall. Dazu geht ihr auf Verwalten. Und habt dann hier unter Kleidung verwalten, habt ihr dann, äh, ja, die ganze Kleidung aufgelistet, was die Leute derzeit tragen. Wir sehen es gerade, die Alexi hat nichts an. Ähm, da haben wir eben mal den Gegenstand fallen lassen und könnt jetzt hier sagen, okay, ähm, du trägst keine Kleidung, Winter- oder Sommerkleidung. Und man kann auch selber noch ähm, so ein Kleidungs, ähm, ja, Kleidungsprogramm erstellen, ja, was sie tragen darf und was nicht. Ähm, und da könnt ihr einfach auf Winter stellen und sie wird dann selbstständig ähm, sich dann Kleidung auch holen, ähm, sodass sie, äh, ja, dann wieder angezogen ist. Ja. Hier hat sie sich jetzt Kleidung geholt, Winterkleidung aus Leder, sucht sich das Beste raus, also da ist eine gute Automatik drin und ähm, kann natürlich so dann die Kleidung anziehen. Ihr könnt es auch komplett manuell machen. Wenn die Person wirklich ein besonderes Kleidungsstück anziehen soll, dann könnt ihr da einen Rechtsklick drauf machen, vorher die Person natürlich auswählen und dann sagen, ausrüsten Winterkleidung aus Leder solide und dann wird sie es dann nach dem entfernen auch anziehen. Wunderbar. Nummer 3 ist, die Nahrung. Ihr solltet genug Nahrung auf Lager haben. Ja, Im Keller bietet sich das besser an. Wie man den Keller besser macht, zeige ich euch nachher noch. Ganz kurz noch zur Nahrung. Ähm, ihr solltet unbedingt so rechnen, dass ihr pro Bewohner, und rechnet gerne einen mehr noch, weil ihr bekommt sich ja auch noch ein paar Bewohner, ähm, dass die mindestens alle zwei Tage drei Nahrungsmittel zu sich nehmen können. Ja? Wenn wir das beachten und ausrechnen, dann braucht jeder Dorfbewohner für den Winter ungefähr 18 Nahrungseinheiten. Ja, Plus, minus, 1, 2, die können ja ein bisschen, bisschen mager werden, das ist ja auch in Ordnung. Ja, also 18 ähm, Nahrungseinheiten für den Winter braucht eine Person. Bei 7 äh, Personen, 7 Personen mal 18 sind 70, 56 sind 126. So viel Nahrung ich ihr dann. Also das heißt, das könnt ihr euch selber ausrechnen. Dann. Ja, ich habe keinen Bock mehr zu rechnen jetzt. So. Okay, das zum Punkt Nahrung. Jetzt ein paar allgemeine Tipps. Mir ist aufgefallen, dass die Felder zwei Tage bevor Winter anfangen äh, schon verdorren und zwei Tage bevor der Frühling anfängt, äh, fangen die auch wieder an zu pflanzen. Ja? Das ist also um zwei Tage ungefähr verschoben in diesem Spiel. Ähm, also die sollten jetzt dann diesen Tag oder in der nächsten Nacht anfangen, auf wieder die Felder zu bewirtschaften. Und ähm, es ist so, dass äh, lasst euch nicht von diesem Schnee, äh, der da liegt, äh, irgendwie beeinflussen. Die Temperaturen sind trotzdem anders. ja. Und es können auch solche ja, so Schneestürme oder so Kälte, Kältewellen reinbrechen und dann geht es wirklich runter auf 30 bis minus äh, 40 Grad. Das ist dann schon ganz, ganz fies. Versucht eure Dorfbewohner möglichst innen arbeiten zu lassen. Ich weiß, es ist schwer, ihr braucht Ressourcen, ähm, aber... Vielleicht macht ihr irgendwelche Innenausstattung oder arbeiten innen erstmal, sodass die nicht so weit so lange draußen sein müssen, weil die kriegen nämlich schlechte Laune dadurch und äh, sind dann auch weniger produktiv. Wenn eure Dorfbewohner ein bisschen zu lang draußen waren, das ist jetzt gerade nur bei 2 Grad passiert, ähm, dann kriegen die kühl ja, und damit auch die Stimmung ein bisschen niedriger guckt zum Beispiel, ähm, wenn ihr das entgegenwirken wollt, dass sie ähm, ja, genug zu trinken hatten, dass sie schön geschlafen haben, eine schöne Umgebung hatten und sowas, dann könnt ihr denen ein bisschen entgegenwirken, ja? so dass sie nicht komplett miese Laune haben. Bonusinformation, die ich eben versprochen habe, ist, dass es mittlerweile durch einen Patch ähm, Regale gibt ja? und damit könnt ihr euren Keller besser ausstatten, das heißt den Boden rausreißen, damit die Isolierung nicht so krass ist und ähm, damit ein bisschen mehr Kälte durchkommt und die Sachen auf Regalen stellen, so gehen die auch nicht mehr kaputt. Die sind jetzt hier nur kaputt, weil sie mal irgendwo rumlagen. Aber durch die Regale gehen die Gegenstände nicht mehr kaputt. Und habt ihr habt ja so einen optimalen äh, ja, Keller mittlerweile. Ja? Also macht euch das neueste Update drauf. Einfach in der Bibliothek äh, auf dem Spiel einen Rechtsklick machen. Eigenschaften oben auf Beta-Reiter gehen und die Experimental-Branch aussuchen. Und schon kriegt ihr das neue Update und damit auch Regale. Und habt einen super effizienten Keller. Und kommt auch so wunderbar über den Winter drüber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Daumen hoch wäre ganz cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.